Das hier ist Oliver. Er achtet auf jedes Detail. Und er liebt es, wenn alles perfekt ist. Deshalb hat er einen Remax Immobilienmakler, denn der ist auch Detailverliebt.